Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, es ist mal wieder Mittwoch und Zeit für ein Quasselvideo. Ich sitze heute ausnahmsweise mal nicht in meinem Auto, sondern bei mir zu Hause. Im Hintergrund, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich in die richtige Richtung zeige, läuft ein Video. Und zwar ist das, könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken, Treffen Leipzig 2019. Zusammenfassung. Ähm, ja, das ist das letzte Fremo-Treffen, was wir sozusagen die Epoche 2 Community im, im Fremo in Leipzig gemacht haben. Also offizielles Fremo-Treffen muss man dazu sagen. Es gab ja ein inoffizielles in Sturmtal. Ähm, ja, die anderen hat uns leider Corona vernagelt und... Ja, dieses Jahr ist es wieder soweit. Dazu kommen wir aber gleich, weil ich vorher noch ein bisschen was anderes habe. Und zwar muss ich jetzt das mal hier ablesen. Ich werde es euch dann irgendwo noch verlinken. Habe ich jetzt wieder in die Richtung gezeigt, ich hoffe. Okay. Husten habe ich auch noch. Komme ich gleich noch dazu. Und zwar gibt es... Da ist eine Gemeinschaft, die nennt sich MOBA Freunde. Und die haben im vergangenen Jahr ein Treffen veranstaltet im Mai in Frankfurt Main. Da schon Feldbahn beim Feldbahnmuseum. Ich kenne es leider nicht vor Ort, weil ich war nicht da. Ich gehöre da eigentlich erst seit kurzer Zeit dazu. Ich werde auch gerne hingefahren. Es gibt aber noch eine andere Gemeinschaft. Ja, und die hat sich einem, dummerweise am gleichen Tag in äh, Bobersau getroffen. Und ja, das habe ich ja als Video oder in mehreren Videos euch gezeigt. Na, da ging es zu Erhagen und dann äh, zur Spur 1 Anlage im Erzgebirge und so weiter fort. Das habt ihr alles hoffentlich als Video gesehen. Wenn nicht, könnt ihr es noch nachholen, wenn ihr wollt. Ja, diese, bei dieser Gemeinschaft, äh, die wollen ihr nächstes Treffen ankündigen und dazu wird es ein Livestream geben? Und äh, das ist, könnt ihr mal schon mal suchen. Also, wie gesagt, ich verlinke es dann nachher noch. Wenn es vergessen sollte, müsst ihr leider euch auf das Suchen verlassen. Äh, der Kanal ist ein YouTube-Kanal, nennt sich moba-freunde.de. So heißt der Kanal. Da wird es ein Livestream geben und zwar. Am 26.11. 19 Uhr. Sehr viel dazu. Wer da also daran Interesse hat, der, ja, der kann sich das gerne anschauen. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass es also in Leipzig äh, gab es ja im Oktober ein Epoche 3-Treffen. Da wollte ich einfach, da wollte ich unbedingt hin. Und ich war nicht da. Also, demzufolge gibt es auch leider kein Video davon. Warum? Corona. Na, wie das immer so ist. Deshalb wusste ich auch immer noch, da wenn ich ein bisschen eine schwere Erkältung habe, ich kriege den Husten einen ganzen Winter lang im Schloss. Ja, ist leider so. Kein Video, kein Besuch auf dem Treffen. Also, Epoche 3 will mich irgendwie, also das Schicksal will mich da irgendwie noch ein bisschen fernhalten. Es sind allerdings dort ein paar Sachen passiert, die ein bisschen Auswirkungen haben auf das Treffen, was wir jetzt, also von jetzt an in zwei Wochen, an der gleichen Lokalität haben und dessen Vorgänger wir jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Und zwar wird das Treffen immer bekannter, also die beiden Treffen werden immer bekannter, es kommen immer mehr Leute und irgendwann ist einfach die Halle voll. Das heißt, wenn ich hier in der Vergangenheit immer Werbung gemacht habe, liebe, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ihr könnt mich gerne besuchen, kommen beim Treffen, ist leider Geschichte. Ja, das klingt erstmal ein bisschen hart, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Hintergründe aufzuklären, damit ihr jetzt nicht denkt, also wir wollen euch jetzt nicht mehr sehen. Das Wichtigste, es ist keine Ausstellung. Ja, das war's nie und äh, wer also jetzt gerne Modellbahnausstellungen besucht und da fotografiert und so weiter und so fort, der, ja, der ist eben da ja, jetzt nicht mehr so gern gesehen. Das liegt äh, nicht daran, dass wir jetzt alle böse sind. Ich werde mal das Video hier mal kurz stoppen. Ich habe hier am Anfang so ein paar Szenen, wo man so ein bisschen in die Halle reingucken kann, hier zum Beispiel. Also hier 2019 war es alles noch übersichtlich. Es wären noch immer mehr Teilnehmer, also es äh, sozusagen die die Module, die wir hier sehen, ich müsste eigentlich auch noch ein Bild von oben haben, da ist es, na, die Module, also es ist schon relativ eng, na, aber das wird mehr oder weniger immer enger, also man muss da versuchen immer den letzten Platz als, zu nutzen. Um dann, äh, was weiß ich da, wirklich viele, die jetzt mit Modulen anreisen wollen, unterzukriegen. Und wir haben, also mindestens so am Samstag, mehr als 50 Leute in der Halle. Also es sind alles Teilnehmer, na? also Fremdmitglieder, die sich angemeldet haben. Und wir müssen uns da jetzt vorstellen, müssen mal gucken, sieht man überhaupt die Maus? Ja, die sieht man. Ähm, es ist ja, ja sagen wir mal, ein simulierter Bahnbetrieb. Da. Das heißt, wir haben hier Bahnhöfe, hier zum Beispiel den Schattenbahnhof. Da stehen jetzt Leute, die haben eine Aufgabe. Wenn sie die Aufgabe aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllen, dann sind hier irgendwo hier weiter hinten irgendwelche Leute, die dann sozusagen einen Nachteil haben. Also die Züge kommen nicht an oder kommen später an, die Frachten kommen nicht an und der Fahrplan kommt durcheinander. Das sind Sachen, die passieren, also auch normal, aber wenn natürlich jetzt hier noch ein Hafen Leute ringsrum stehen, na, die jetzt hier mit dem Betriebsablauf nichts zu tun haben und ja, dann ist es eben schwierig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, der hier irgendeine Aufgabe hat, dann irgendwann doch mal entnervt ist und vielleicht doch mal was Unschönes sagt, die ist dann ein bisschen höher, na? Ja, und... Es soll jetzt nicht grundsätzlich sein, also ich äh, habe jetzt sozusagen zwei Slots noch gekriegt für Besucher, die, äh, die sich also bei Zeiten genug angemeldet haben. Und das ist eben auch in Zukunft, also zu einem Freml treffen meldet man sich an. Ich möchte auch bitten, dass alle Leute, die jetzt hier sich überlegen, also ich weiß, wo das ist, und ich komme jetzt einfach mal spontan vorbei, das eben bitte nicht tun. Weil es kann durchaus passieren, dass ihr euch von sonst woher auf den Weg macht, vor der Tür steht, dort an den falschen geratet und da sagt, Nö, bei uns gibt es keine Gäste, ihr müsst nur umdrehen. Ja? Also das ist, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert. Ja? Deshalb auch in Zukunft, wenn ihr die klassischen Ausstellungsbesucher seid und mit Kind und Kegel ankommen wollt, dann geht bitte auf Ausstellung. Es gibt eine Alternative, komme ich dann nachher noch dazu, weil es gibt praktisch die Kombination zwischen Fremotreffen und Ausstellung, die findet nächstes Jahr im Oktober statt. Ich kann jetzt auch nicht, es gibt jetzt zum Beispiel in Magdeburg nächstes Jahr ein Jahrestreffen, da weiß ich jetzt auch nicht, wie die Bedingungen sind mit Gästen, weil Jahrestreffen normalerweise immer so ein bisschen Werbeveranstaltungen sind. Äh, Magdeburg ist auch nicht so weit weg von Leipzig und also könnte sein, dass da also dass man da eher mal sich treffen kann. Aber in unserer Halle, die jetzt wirklich voll ist, ist leider sozusagen das Level jetzt erreicht. Na. Ähm, in der Zukunft, wer jetzt sagt, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Mail gekriegt, die habe ich gestern erst gelesen nach der Devise, ja ich möchte gerne in Fremau eintreten, ich würde mich da gerne mal informieren. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, das ist eben nicht der normale Ausstellungsbesucher. Oder ja, mich, also ich, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie besondere Tricks der Modellbahn zu sehen und besondere Fahrzeuge, was ja wieder Ausstellungen wäre. Ne? Ähm, sondern ja, ich will mir das Ganze mal angucken, ob das was für mich ist. Ne? Also unter diesen unter diesen äh, ja kann ich mir vorstellen dass wir da auch in zukunft da mal wie gesagt anmelden anmelden anmelden ganz wichtig nicht spontan vorbeikommen na, das ist ist leider so das ist irgendwann ist voll und da geht halt nichts mehr na, das ist tut mir leid na, für diejenigen die da jetzt da sich läuft gemacht haben, dass nur dieses Jahr wieder was geht. Ne? Noch sieht es ja so aus in gut zwei Wochen, aber noch sieht es ja so aus, als ob uns da nichts dazwischen grätscht. Das kann so also sein, dass wir gut, ich wahrscheinlich jetzt nicht, ich hatte es ja gerade, dass wir jetzt alle Corona kriegen und dann, also ich will jetzt hier nicht den Teufel an der Wand malen, aber es sind schon Treffen ausgefallen, deswegen, ne? weil dann also die Leute, die die meisten Module hatten, dann irgendwo nicht wegkamen, weil sie Corona hatten und zu Hause isoliert sind und ja, und dann eben kein anderer der den LKW voller Module dann mitnehmen könnte Und dann ist halt das Treffen ausgefallen. Ja, das ist dann halt so. Das könnte uns auch passieren, dass wir hier auf Holz klopfen. Ja, das war da, das Glück haben. Was auf jeden Fall geben wird, ist... Also ein Video. Ja, Video gibt es wieder. Und äh, dann ist natürlich immer die Frage... Also ich habe ja immer noch einen Discord, ne? der ist zwar, sagen wir mal, nicht so fürchterlich bevölkert, aber da ist natürlich auch die Gelegenheit, sich auch mal, was weiß ich, in einer kleinen Gruppe oder so zu unterhalten. Wir haben auch einen Stammtisch, also wer sich da unserer Gruppe so ein bisschen annähern möchte, äh, der also da denke ich mir, da gibt es keine Probleme. Äh, also wir müssen es leider so machen. Ne? Also es, ja. Ist leider so. Gut, jetzt habe ich ja eben das Video angefangen. <lacht> das sollte eigentlich die ganze Zeit weiterlaufen. Ja, ähm... Kleiner Ausblick auf nächstes Jahr. Also es wird wohl im Februar noch ein Treffen geben. Allerdings kein, wahrscheinlich kein offizielles Fremot Treffen Ich hoffe, dass mein Bahnhof dann soweit ist, dass wir den dann testen können. Und... Es also ist Bahnhof Possendorf im Bau, nachdem ich ihn, weiß ich nicht, also 20, ich, 20 kann schon sein, dass es 20 Jahre in Planung ist. Na, also wir erinnern uns an das letzte Video, den Planer. <lacht> ja, Architekt bin ich jetzt nicht unbedingt, ich bin eher so ein bisschen Landschaftsarchitekt, was den Modellbahn angeht. Äh, ja, und ohne fremde Mithilfe hätte es mit dem Bahnhof hätte ich wahrscheinlich noch einmal 20 Jahre geplant, ich weiß es nicht. Na gut, ähm, ja, das ist im Februar, ich weiß nicht, wie dann dort die Bedingungen sind, ob wir dann vielleicht den einen oder anderen dann noch mit dazu nehmen können. Ich kann es nicht versprechen, weil es hängt nicht von mir ab. Also das sind dann quasi, ähm, es ist ja jemand, der sich den Hut aufsetzt, den ganzen Stress und die ganze Arbeit hat, das Ganze zu organisieren, das macht sich ja nicht von selber. Ne? Und... Ja, und der entscheidet dann halt, ich will jetzt nicht so viel Stress haben, dass ich jetzt noch zu den 50 Leuten noch 20 Besucher dazu habe. Ja, also das muss man ihm dann auch gewähren. Ja, also da ist das halt so. Ja, aber wir waren beim nächsten Jahr. Dann ist ein relativ großes Treffen in kloppenburg Da weiß ich auch nicht, wie es wie gesagt, bin, da bin ich Gast. Ja, also ich kann da gerne anfragen. Also die Leute, die jetzt im Norden wohnen, irgendwo Hamburg, Oldenburg, Bremen, da irgendwo die Ecke, äh, wo die Kloppenburg jetzt nicht so weiter Weg ist, kann ich, also man kann es das vormerken. Äh, ich weiß jetzt noch nicht was vom Termin, ich habe es einfach vergessen. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, aber das, auf Wunsch kann ich das nachliefern, äh, die Jahrestagung in Magdeburg. Die letzte war, Jahrestagung, muss ich sagen, war... Also ich habe ja die also 15 Jahre oder so keine Jahrestagen mehr besucht. Ähm, einfach weil ich nur noch auf Epora 2 Treffen gegangen bin. Und alles andere dann habe ich links liegen lassen. Ähm, die letzten Jahrestagen, die ich besucht habe, da war richtig Action. Da durfte ich ja auch mal H0 pur fahren. Ja, also das war auch so ein einschneidendes Erlebnis, das wir da mal äh, sieht, es funktioniert. Also ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, ob es hier bei YouTube war oder bei Facebook irgendwer wollte mir einreden, dass H0 nicht funktionieren kann. Ne? Weil das geht gar nicht, das gänge physikalisch gar nicht, hat er mir erklärt. Aber ich habe es im Live, <lacht> ich habe mit, mit dem Zug das ganze auch schwank abgefahren. Ich habe nicht eine Endstandgleichung gehabt. Ne? Und man hatte eben viel andere, man hatte irgendwelche N-Gruppen und ich, also es ist ja wie gesagt ein paar Jahre her, und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer da alles da war. Also es war viel. Ja, also waren auch mehrere, also H0-Fan war glaube ich auch da und das alles in verschiedenen Hallen. Ja, und die letzte Jahrestag in Rotgau war da natürlich sehr, sehr bescheiden. Also da war ja Epoche 3, DB war da und wir, ja, habe ich ja in zwei Videos abgehandelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Magdeburg wird, also da wie, da, wie viele Leute sich da anmelden. Und ne Quatsch, ist ja. Ah, ich erzähle gerade Unsinn. Nee. Jahrestagung. Jahrestagung ist, glaube ich, in, in Reda. Das ist also sehr, sehr weit im Westen. Die äh, Magdeburg Jubiläumstagung. Ja, also ich lasse aber so schneidet <lacht> sich eine Video drin rum. <lacht> ähm. Ja, ich habe Unsinn erzählt, tut mir leid. Also Magdeburg ist Jubiläumstagung. Ähm, das ist aber auch wie so eine Jahrestagung, bloß in groß. Ne? Also da wird viel Geld auf den Kopf gehauen, damit der Verein seine, Verein, seine, äh, seine äh, na wie sagt man, dass sein EV halt nicht verliert. Äh, Gemeinnützigkeit, wenn sich das nicht verliert. Also wenn ich da immer mehr Geld anhäufe als Verein, dann... Äh, hm. verliere ich irgendwann mal, ich darf ja keine Gewinne machen. Und deshalb wird das Geld immer mal so alle paar Jahre vom Kopf geklappt und dann gibt es halt ein riesengroßes Treffen. also möglichst alle fünf Jahre. Und wir sind Jubiläumstreffen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube was wir von Jubiläum gehabt haben jetzt. Also das ist ja sowieso verschoben. Ich glaube, 40 Jahre wären das gewesen. Aber das ist verschoben, weil es. oder was 45 Jahre. Gut, ich bin wieder heute so uninformiert. Ja, jedenfalls ist es ein <lacht> das ist aber verschoben worden, weil ja auch Corona war. Es sollte ja in Riesa stattfinden. Riesa waren aber die Bedingungen jetzt nicht mehr so wie beim ersten Treffen. Also die wollten da auch schon mehr Geld sehen und haben da sehr komische Rechnungen aufgemacht, so wie ich das gehört habe. Und deshalb findet es halt in Magdeburg statt. Ne? Also das ist für, für mich jetzt nach Magdeburg von Leipzig der Katzensprung. Sprung. Da haben also andere Leute einen viel weiteren Weg. Müssen wir mal sehen, wer da jetzt alles kommt und was da alles zu sehen ist. Also wird es auch wieder Video geben. Ja, dann äh, hatte ich vorhin schon angedeutet, es gibt, das ist noch nicht so exakt durchgeplant. Wer also den Kanal immer schlecht gelernt verfolgt, hat da vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo sie also wieder in ihrer Halle aufgebaut haben, also eher so testaufbau die probieren da Sachen aus und äh, bauen auch. Also die Bahnhöfe werden dann mal in voller Länge aufgebaut. Und wenn es da auch schon Problem gibt, kann man da mal was testen und was machen und was korrigieren und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch ein bisschen fahren. Ne? Weil die haben ja alle Kinder und die wollen alle fahren. Und, naja, das sind alles Fremodule. Aber die Erbauer sind nur zum Teil leute Also das ist hat der Andreas Lange, das ist der Betreiber des Kanals, ist halt durch Fremo-Mann, aber der ist auch immer so ein bisschen gespalten, ne? also auf dem Fuß im Fremo, im anderen Fuß ist er auf seiner Ausstellung, wo dann eben auch einfach ja, hin und her gefahren wird, oder man lässt hin und her fahren, weil da dürfen ja auch die Besucher fahren, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich die ideale Gelegenheit, da mal ins Gespräch zu kommen ne, und sich das anzugucken. Also, da würde ich euch auf jeden Fall alle einladen. Da gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Ganz im Gegenteil, da kann ganz Deutschland bitte schön <lacht> sich dort an der Kasse anstellen, ne, damit da auch ein bisschen, ein bisschen Geld reinkommt. Und die, das ist auch immer so eine Geschichte. Das sind also sehr, sehr günstige Konditionen, die die dort kriegen. Und unter der Auflage, dass sie eben auch ein bisschen Ausstellung machen. Ne. Und da ist eben jetzt die Frage, was wir tun, ob wir da vorher ein paar Tage, ein, zwei, drei, weiß ich nicht wie viele Tage, dann wirklich mal dort fremo treffen machen. Und... Oder es während der Ausstellung machen, indem wir praktisch das Arrangement so aufbauen, dass das so ein bisschen zwar miteinander verbunden, aber im Prinzip zweiteilig, dass wir einen Teil haben, der richtig fremo betrieb macht. Und das eben unter Erstellungsbedingungen. Und der andere Teil macht, was weiß ich hier, Rasselbahn. Ne? Also hier fährt er im Blockabstand wie die Wilden dann auf der Hauptbahn hin und her. Was für eine Erstellung der toll ist, ne? weil es da was zu sehen gibt. Ne? Also ich höre es ja immer wieder von allen möglichen Leuten. Ja, oh, Fremo das ist nicht los. Und, oh, die kommen dann immer alle zu uns an der Anlage und dort ist immer niemand. Und ja, das ist aber scheißegal. Das ist die, die Interessierten. Es geht ja da auch um die Interessierten. Ne? Es geht ja darum, naja, das normale Volk ist, ähm, für die gibt es das eine und für die, die das, denen was anderes gefällt, gibt es was anderes. Es ist einfach Vielfalt und das ist das Wichtigste bei so einer, bei so einer Ausstellung. Und wer das eben toll findet, was wir da treiben, der wird dabei ins Gucken kommen und wer da nicht, der wird ja nicht gucken. Das ist halt Angebot und Nachfrage. Ne? Das ist halt so. Ne? Ähm, ja, also das den Termin würde ich euch, also Termin, das ist erstmal nur der Monat, also da gibt es noch keinen Termin. Aber ähm, bei mir und bei immer schlecht gelernt immer schön den Kanal verfolgen. Also wer ihn noch nicht abonniert hat, sollte das dringend tun. Weil es ist wirklich ein toller Kanal ja, und dann sich auf, auf Oktober freuen. Ne? Sollte also, Im Oktober sollte Corona normalerweise nicht so sehr zuschlagen. Ähm, ja, wobei, äh, lassen wir uns überraschen. Ne? Also irgendwann muss das ja mal ein Ende haben mit dem Scheiß. Ne? Also dass das hier sozusagen da alles lahmlegt. Gut, so viel dazu. Also jetzt bin ich... Achso, weil videotechnisch vielleicht nochmal... Ich würde nochmal eingehen auf die Reaktion auf Torstens Smoba. Ich werde dann ja immer mal gefragt, was ich gedacht habe. Jetzt kommen auch mal ein paar Anfragen. Also Fremo. Ähm, ja. Also ich habe da immer... Es gibt da immer ein bisschen Erklärungsbedarf. Ne? Also ich habe jetzt mit dem neuen Video, was das vorige Woche lief habe ich jetzt versucht, dann sagen wir mal, noch so ein bisschen die Lücken zu stopfen, die sich da noch aufgetan haben. Auch da gab es Hinweise und ähm, ja, Verbesserungsvorschläge. Also, ähm, ja, ich wollte es eben, ich möchte es eben so einfach machen wie möglich. Ne? Also es gibt natürlich sehr, sehr fürchterlich viele Karte, Kategorien von Modellbahnern. Ne? Also, was weiß ich, ich habe jetzt auch was, da, da, weiß ich, ob ich den Markenfetischismus genannt habe, <lacht> keine Ahnung es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das Video gemacht habe ähm ja, aber es ist im Prinzip, gibt es für mich was muss es ja auch ein bisschen vereinfachen, ich will ja da kein sagen, kein virtuelles Kernkraftwerk bauen, ne? also kein grafisches Kernkraftwerk, ne, was dann am Ende keiner versteht also es ist, äh, gibt für mich eben diese Eckfahren und das sind auch die, für die sich lohnt, jetzt Anlagen zu planen, ne? also die, das, das Video soll auch so ein Grundlage sein, also ich habe jetzt bloß keinen richtigen Plan, wie es beim nächsten wie, ich habe da zwar schon äh, ein bisschen ein paar Grafiken gemacht. Es gibt bei Facebook, da muss man, glaube ich, ganz weit zurückblättern, gibt es bei mir einen Livestream, mal, den habe ich in meiner, weiß ich nicht, also, das ist bestimmt fünf Jahre alt, wenn ich noch mehr äh, so Hobby-Einstieg, habe ich mal einen Livestream auf Facebook gemacht. Da war mittendrin war der Ton weg. Also es war fürchterlich, ich mache nie wieder einen Livestream auf Facebook. <lacht> ja, also bei YouTube läuft das ja einigermaßen durch, wenn man sich nicht irgendwo im Gelände bewegt. Also wer jetzt, weiß ich, gestern oder wann... Also wenn jetzt heute Mittwoch ist, ich glaube es ist Samstag vor der Woche, hat er der BIM Livestream gemacht von der, äh, von der Messe Friedrichshafen. Ja, und da war die Qualität eben hier und da dann doch ein bisschen, ich hoffe, dass das ein Video da nicht drin ist. Ne? Das ist natürlich blöd. Bei mir war es dann bei Facebook auch ein Video drin. Also war auch der Ton weg, der ist bis zum heutigen weg in der, der Mitte, da war so eine Störung drin dass ob der Ton nicht übertragen worden, ne, aus also welchen technischen problem auch immer. Deshalb äh, ist das mit Livestream immer so eine Sache. Ne. Es gibt ja dann außerhalb der Modellbahnwelt, ich meine, wer das kennt, da gibt es hier Skyline TV, der dann also wirklich von überall in der Welt da live in 4K berichtet. Also die Themen sind jetzt nicht unbedingt, es ist eher so Unterhaltung. Ne. Und, ähm, also das ist einfach irre, ne? also, hat, ich habe jetzt auch mal ein Video gesucht, wie er das, wie er das macht, ne? das hat er auch berichtet, sehr ausführlich, aber das ist am 1. April erschienen und genauso war auch der Inhalt, also unter Strich, er verrät es halt nicht, weil natürlich die Konkurrenz dann, also hat er ja seinen Vorteil weg, ne, das ist ja, es wäre schon interessant, was da wirklich wieder, wie das geht, dass man wirklich im 4K dann von überall einfach streamt und es keine Ausfälle gibt. Ja. Also das gilt nicht nur für BIM und andere Modellbahn-Streamer. Also ich hatte auch überlegt, auf der Messe in Leipzig da live zu gehen. Aber ich habe mir das dann verknüpfen. Ich weiß nicht, wenn ich hier in meinem, also entweder wenn ich im Auto sitze oder wenn ich hier in meinem Zimmer sitze, ich kann da irgendwie, man hat dann irgendwie ruhigere Gedanken. Also ich weiß nicht, ich bin da glaube ich nicht so, naja, so na ja, sehr kreativ dann und vor allem schlagfertig, ne, wenn ich da einen anquatscht, den richtigen Kommentar zurückzugeben, der dann auch, also da gibt es wirklich andere, die das deutlich besser können als ich. Gut, jetzt haben habe ich alles durch, im Prinzip ja, ne, also Oktober, wir waren es bis auf Oktober angekommen. Es wird auch nächstes Jahr ähm, dann das Epoche 3, weiß ich nicht, wahrscheinlich Epoche 3 treffen und Epoche 2 treffen. Hier in Leipzig geben, allerdings irgendwie mit den gleichen Problemen, die wir dieses Jahr hatten. Wahrscheinlich, vermutlich. Na, also mit Besuchern wird es ein bisschen enger sehen. Da werden wir wohl alle nach Berlin fahren müssen. Ja, es ist auch nicht in Berlin, es ist in heute. Also das ist... Von mir ausgesehen, gesehen vor Berlin. Ja, also ein bisschen außerhalb. Also die S-Bahn fährt da noch hin, aber... Also es ist jetzt noch nicht Stadt. Das ist Berliner Umgebung. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon zu Berlin gehört. Das müsste ich jetzt auch erstmal googeln. Ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Es ist auch egal. Das wissen die Berliner besser als ich oder die Zeutner. Gut. Also, ich habe es schon ein paar Mal angesetzt, das Video hier zu beenden. Jetzt mache ich es mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht so sehr getroffen mit dieser Besuchergeschichte. Ich hoffe, ihr versteht das und seid jetzt mir oder uns nicht böse, dass wir das so anhand haben. Wie gesagt, es ist ist keine Ausstellung. Und ja, wir müssen halt Mittel und Wege finden, wie wir das irgendwie wie wir das irgendwie hinkriegen, Na? Gut, also wer jetzt Interesse an Fremo hat, mich bitte trotzdem anschreiben. Na, also da, also jetzt natürlich speziell erst einmal Epoche 2 oder Epoche 1. Wir denken ja auch an Epoche 1-Treffen herum. Das wird es früher oder später geben bei uns in, also zumindest in Sachsen. Na, wahrscheinlich auch in Leipzig, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das müssen wir dann mal schauen. Also das ist, da gibt es einige, die sind richtig begeistert davon und die wollen das unbedingt durchziehen und das ist genauso wie das früher bei der Epoche 2 entstanden ist, äh, bloß deutlich professioneller, ne? also das sind dann irgendwelche selbstgebauten Lokomotiven und alles AB25 und, äh, und feine Gleise, wahrscheinlich alles selber gedruckte Gleise, und also es wird dann so schauen. Ja, ähm, wer jetzt für die neueren Epochen dann als Ab-Epoche 3 Interesse hat, kann sich natürlich auch melden. Also, ich kann das natürlich dann auch weiterleiten an die entsprechenden Leute. Ne? Weil ich habe jetzt hier den Kanal, ich bin der Ansprechpartner. Ne? Ich stehe sogar auf der framework seite noch als sozusagen, da ist ein bisschen der Koordinator der Regionalgruppe Leipzig, der ich eigentlich schon lange nicht mehr bin, aber wie gesagt, ich. Wenn also die die e mails nicht gerade in meinem spam landen und ich sie so erst nach vier Wochen beantworte, ähm, dann geht das schon seinen Weg. Ne? Gut, ähm, ja, schönen Abend und macht was draus.